Hallo ihr, heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach ein Kopfhörer-Kabel-Chaos vermeiden könnt. Als erstes bildet ihr mit eurer Hand den Rockergriff. Dazu formt ihr eine Faust und streckt den Zeige- und den kleinen Finger aus. Jetzt nehmt ihr die Kopfhörer zwischen Daumen- und Zeigefinger. Danach wickelt ihr das Kabel über Kreuz oder in Form einer Acht über beide Finger. Das Bündel sollte am Schluss aber nicht zu klein sein. Achtet auch darauf, dass ihr das Kabel nicht zu fest um eure Finger wickelt. Sind noch etwa 10 cm eures Kabels übrig, wickelt den Rest einfach um die Mitte des Kabelbündels. Zum Schluss steckt ihr noch den Stecker eurer Kopfhörer durch die untere Schlaufe eures Bündels und ihr seid fertig. Für den nächsten Einsatz genügt es dann, den Stecker aus der Schlaufe zu ziehen und das kleine Paket enthält sich von ganz alleine. Viele weitere nützliche Tipps für euer Smartphone findet ihr auch auf www.handysektor.de. Euch noch einen schönen Tag. Keep rocking on!